Der Stern führt die weisen Männer. Im Königspalast des Herodes in der Hauptstadt Jerusalem fragen sie nach dem neugeborenen König. König Herodes und seine Mächtigen erschrecken. Von den jüdischen Schriftgelehrten erfährt Herodes, wo der Christus geboren werden soll. In Bethlehem. Come <laughs>